you're not really making somebody else angry i mean you can be angry na ja man kann nicht wirklich jemanden wütend machen du selber kannst wütend sein and as you say you know if you if you sincerely feel anger and you express anger you allow yourself to be angry for a moment actually it feels very good und wenn du äh, ehrlich äh wütend bist und du erlaubst dir ähm das auszudrücken was really geht eigentlich nicht um Wut? Es geht ja darum zu sein, wer du bist. You could also be sad, you know, be sad. Du könntest ja auch traurig sein, tief traurig. But very, very in being Aber es, es ist etwas sehr berührend daran, wenn man absolut ehrlich ist. Because then you're a bit like a little child. Und dann bist du ein bisschen wie ein kleines Kind. Kleine Kinder haben kein Problem damit, einfach so zu sein, wie sie sich fühlen. Also mit kleinen Kindern, die empfinden wir ja immer als sehr authentisch. Das ist vielleicht noch ein besserer Ausdruck als ehrlich oder unehrlich. Äh, eigentlich geht es um authentisch sein. Yeah. Also die Einladung ist authentisch zu sein. Uh, whatever, boring, Und wann immer du authentisch wütend, authentisch traurig oder authentisch gelangweilt bist, das uh, um, fühlt sich immer gut an. And people then have to deal with that. Und dann müssen Leute halt damit umgehen. Maybe now you're, you know you're the happy girl who's always somehow happy. Jetzt bist du ja vielleicht dieses glückliche Mädchen, das immer glücklich zu sein scheint. So one way, that's kind of nice and comfortable for everybody else. zum einen ist das ja schön und auch bequem für alle anderen. But if you really become more and more close to people and you work with people, you live with people, then actually this becomes something like difficult. Aber wenn du näher äh, bist mit Leuten, wenn du mit denen arbeitest und mit denen zusammenwohnst, dann wird das schwierig. Denn du fühlst dich vielleicht sehr traurig, verletzlich. Und was du wirklich, wirklich willst, ist, dass dich jemand mal so richtig umarmt. Aber wenn du dich being sehr glücklich happy. Aber wenn du umherläufst und sehr glücklich aussiehst, Maybe really that. dann wird keiner das verstehen. So, Also das ist nicht so einfach. Das ist ein Schritt in die Verletzlichkeit, mit dem zu sein, was deine Gefühle sind. Sometimes there are moments where I Manchmal sind da Momente, wo ich merke, ich möchte da was ausdrücken, aber ich kann nicht. Und dann äh, gibt es auch Momente, wo ich hinterher merke, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich fühle. Und jetzt äh, nehme ich mir Zeit und versuche zu spüren, wie geht's mir eigentlich wirklich. Yeah, great, yeah. Ja, das ist sehr gut. And then to that you're to feel you feel. Und danach, danach zu entdecken, dass du erlaubt, zu fühlen, äh, erlaubt bist zu fühlen, was gerade da ist ob das anderen jetzt gefällt oder nicht. Das ist ja nicht deine Angelegenheit, damit umzugehen, das ist ja ihre Angelegenheit.